Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Servus Martin! Servus Martin! Wir haben es bald geschafft, glaube ich. Genau. Oder? Also, wenn es war, ist es heute kalt. <lacht> Jetzt ist es nur nicht kalt. Aber es wird kalt sein am Sonntag. Genau. <lacht> also, heute. Also, also heute. Jetzt wird es mehr so Ja. Gehen wir so. Gut. Was war los die Woche in Österreich? Ähm, ich glaube, es ist ein Vorurteil, dass Politiker zu viel verdienen. Okay, wieso? Der Westenthaler arbeitet jetzt um 1,50 Euro die Stunde. Der Westenthaler ist kein Politiker mehr. Ne? Aha, aber er kriegt im Häfen jetzt 1,50 Euro pro Stunde. Das kann sogar was Gutes heißen. Warum? Weil die anderen Menschen im Häfen, hm? im Gefängnis, hast du das schon gesagt. Hm? Uh, haben wir eigentlich schlechte Arbeitsbedingungen, 1,50, mhm. müssen wir trotzdem halten. Mhm. Und durch so einen neuen Zugang mhm. könnte da mediale Aufmerksamkeit generiert werden, damit sie da zum Positiven was ändert. Genau. Übrigens, Häfen. Okay. Der Sebastian Kurz muss schon wieder von irgendwas ablenken, okay. weil Österreich als Binnenland setzt sich jetzt dafür ein, dass die EU-Häfen geschlossen werden. Okay, ich hätte jetzt gerne bitte ein großes, dickes Like. Für die wunderbare Überleitung. Danke. Okay. <lacht> Und zweitens, wir haben die Donau, wir haben auch Stimmt. Also, so ist sie nicht. <lacht> genau. Was war nur das? Eine Nachricht, die eigentlich keine Nachricht ist, aber trotzdem in der Heute gestanden ist. Ah, okay. Die FPÖ will rechts abbiegen. Geht's nur weiter rechts? Keine Ahnung. Und Martin? Was sagt der Trump die Wochen auf Twitter? <lacht> du, ähm, laut heute war auf Twitter nicht viel los bei ihm. Ich hm. schaue, wenn wir schauen nur die heute an, deswegen kann ich das sagen. Aber äh, da ich ja schon eine im Trump verfolge, wie er heute, hm. habe ich festgestellt, dass er, ich glaube, als er wird, er hat wenig Sex. Wie kommst der du? Der Mann dem? als Präsident hat er wenig Sex. Wie kommst du? Er schaut er halt die Melania ermann. Ja. Das schaut nicht so aus, als, als ob Donald. Feuer im Kessel ist. Du hast recht. Sie sagt, sie du Angst. hast recht. Aber er hatte Sex, und das wissen wir, wegen den ganzen Skandalen. Mhm. So, mit Daniels und das Playboy-Model, mhm. mhm. und die Skandale rundherum. Mhm. Und die sind jetzt wieder da. Weil sie ein ehemaliger Anwalt wird jetzt angeklagt, wegen Okay. und auch wegen der Bezahlung dieser Frauen. Damit die nichts sagen, oder? Genau. Und jetzt sagt der Anwalt nämlich, ja, ich habe es gemacht für einen, Kandidaten, der sich für ein öffentliches Amt beworben hat. Wer soll das sein, außer dem Trump? Keine Ahnung. Okay, genau. <lacht> Und der Trump macht wieder einen genialen Move, um davon abzulenken, mhm. er weist einen fast 100-jährigen Mann aus den USA aus. Okay. Und zwar an Polen, der in einem SS-Lager für die Tötung von Juden verantwortlich war. Mhm. Was längst gemacht hat, der Mann hat bestraft gehabt, keine Frage. Aber jetzt ist er 95 Jahre und er weist nach Deutschland aus. Mhm. Was ist das was ist das so klar? Also, das wird dem Trump nichts helfen bei der Verhinderung des Amtsenthebungsverfahrens. Hoffen wir es einmal. Das kommt, glaube ich. Hoffen wir es einmal. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was ist du gelernt die Woche? Ja, also ich bin verwirrt, man kann ja nichts mehr den Bildern glauben, aber man kann jetzt an den stickes an also den, wie heißen die, den Selfie-Armen nicht mehr glauben, da gibt es jetzt an, das täuscht einen Arm eines Freundes vor. Okay. Und gibt es denn auch für Männer? Ich bin ja nicht so konservativ. <lacht> ich Du vielleicht nicht, aber andere. Stell dir doch. Und was hast du gelernt? Du, ich glaube. Ich bin auf einer großen Weltverschwörung auf der Spur. Ähnlich wie der Pisselskandal. Nur ein Nein, das gibt's nicht. Doch. Tesla? Ja? Jetzt haben wir die selbstfahrenden Batterieautos. Mhm. Ähm, Was ist jetzt mache ich gewesen? Das in Salzburg, glaube ich, ist ein Tesla, hat eine Tankstelle gerammt. Eine Tankstelle? Eine Tankstelle. Ein Tesla. Wo ist der Tesla auf der Tankstelle? Sehr mysteriös. Ich glaube ja, der wurde gesteuert vom Silicon Valley, mhm. und dies ist sozusagen ein Attack, also ein Angriff auf die Automobilindustrie. Vor allem mit Verbrennungsmotoren. Richtig. Okay. Mhm. Wir bleiben dran für euch. Wir bleiben dran, wir haben da ganz ein genaues Auge drauf. Und wenn ihr Beobachtungen habt, in den Kommentaren. Genau, verdächtige Tesla, bitte melden. Maske, wir haben die im Blick. Die wie immer wachsen. Dann haben wir es für die Woche, oder? Dann haben wir es für die Woche. Hey, wir wünschen euch noch einen schönen Sommerausgang bald, gell? Ja. September ist bald vorbei. Ja? Ja? Also der August vor allem. Der August ist. Ich bin meiner Zeit voraus, meine Lieben. Das wisst ihr aber eh <lacht> Alles klar. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Papa! Ciao!